Heute hat mir Gott eine wirklich schöne Bibelstelle geschenkt. Die richtet sich an alle verlorene, abwegige und einsame Schafe. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Menschensohn, weisage gegen die Hirten Israels. Weisage nun spricht zu ihm, den Hirten. So spricht Gott der Herr: wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollt ihr hier nicht die Herde weiden? Das Fett verzehrt ihr. Mit der Wolle bekleidet ihr euch. Und das Gemäste schlachtet ihr. Aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht. Das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verscheuchte holt ihr nicht zurück. Und das Verlorene sucht ihr nicht. Sondern mit strenge und Härte herrscht ihr über sie. Und so haben sie sich zerstreut, weil sie ohne Hirten waren und sind allen wilden Tieren des Fels zum Fraß geboren und haben sich zerstreut. Auf allen Bergen und hohen Hügeln irrten meine Schafe umher und über das ganze Land sind meine Schafe zerstreut. Und niemand ist da, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Zum Glück hat Gott Jesus gesandt. Er sucht nach all seinen Schafen, damit sie alle sicher nach Hause tragen. Bevor Gott mir die Bibelstelle geschenkt hat, habe ich davor ein Video angeguckt über Leonardo Torres, ihr zu Gott gefunden hat, durch einen Worship-Song, The Reckless Love of God. Und wegen dem, was der Sänger mitten im Song gesagt hat. Lobpreislieder sind ja mehr als reine Lieder. Sie sind Anbetung. Und durch sie kann der Heilige Geist werden. Wenn er anderes einem anderen Video erzählt hat, dass er katholisch aufgewachsen ist, und als sein Opa gestorben ist, hat er angefangen Fragen zu stellen, Dinge zu hinterfragen. Es hat den Priester in der Gemeinde gar nicht gefallen. Deshalb haben sie ihm gedroht, ihn aus der Gemeinde auszustoßen. Und er wurde ein Atheist. Er wurde dann abtrünnig und er wurde richtig wütend auf Menschen, die für ihn Gott repräsentiert haben. Er hat auch angefangen, zu seiner Aufgabe zu machen, zu beweisen, dass es Gott nicht gibt. Er hat sogar gegen andere rebelliert, gegen sie angekämpft, gegen andere Kinder Gottes. Aber dann hat Gott zu ihm durch die Worship Songs gesprochen. Gott hat sein Herz berührt. Dann ist er wieder zu Gott gekommen. Gott hat ihn gesucht und gefunden. Und so bringt Gott all seine Kinder zurück. Die Geschichte von Leonardo Torres verlinke ich es oben, auch in der Videobeschreibung, ist aber auf Englisch. Wenn jemand Fragen hat, soll wir nicht abweisen, Fragen zu Gott, auch wenn er uns lästig erscheinen mag. Darum ihr Hirten, hört das Wort des Herrn, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr weil meine Schafe zum Raub geworden sind, ja, weil meine Schafe allen wilden Tieren des Felds zum Fraß geworden sind, weil sie keinen Hirten haben und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragen, und weil die Hirten nur sich selbst weiden und nicht meine Schafe, so hört ihr Hirten das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr. Sieh, ich komme über die Hirten und ich will meine Schafe von ihren Händen fordern, und will ihrem Schafe weiden ein Ende machen. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden, denn ich will meine Schafe aus ihrem Maul erretten, dass sie ihnen künftig nicht mehr zum Fraß dienen sollen. Denn so spricht Gott, der Herr, siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihre annehmen, wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, der mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist. So will ich mich meiner Schafe annehmen, und sie aus allen Orten erheben, wohin sie zerstreut wurden, an dem Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern zusammenbringen und werde sie in ihr Land führen. Und ich werde sie weiden auf den Berg Israels, in den Tälern und allen bewohnten Gegenden des Landes. Auf einer guten Weide will ich sie weiden. Und ihr Weideplatz soll auf den hohen Berg Israels sein. Dort sollen sie sich auf einem guten Weideplatz lagern und auf den Berg Israels fette Weide haben. Ich säße meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott, der Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden. Das Schwache will ich stärken. das Fette aber und das Starke will ich vertilgen. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Und zu euch meinen Schafen, spricht Gott der Herr, siehe, ich will recht sprechen zwischen den einzelnen Schafen, zwischen den Mittern und den Ziegenböcken. Ist es euch nicht genug, dass ihr eine so gute Weide abweidet, müsst ihr auch noch das übrige Weiland mit euren Füßen zertreten? Und wenn ihr klares Wasser getrunken habt, müsst ihr dann das übrige mit euren Füßen trüben? Und sollen dann meine Schafe das abweiten, was ihr mit euren Füßen zertreten habt, und trinken, was ihr mit euren Füßen trübe gemacht habt? Darum, so spricht Gott, der Herr, zu ihnen. Siehe, ich selbst will recht sprechen zwischen den fetten und den mageren Schafen. Weil ihr alle schwachen Schafe mit Seite und Schulter weggetrennt und mit euren Hörnern gestoßen habt, bis ihr sie hinausgetrieben hattet. So will ich meinen Schafen zu Hilfe kommen, dass sie künftig nicht mehr zur Beute werden sollen. Und ich will recht sprechen zwischen einzelnen Schafen. Ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der soll sie weiden. Und der soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein. Und mein Knecht David soll Fürst sein in ihrer Mitte. Ich, der Herr, habe es gesagt. Ich will einen Friedensbund mit Ihnen schließen und alle bösen Tiere im Land austrollen, dass Ihnen der Steppe sicher wohnen und in den Wäldern schlafen können. Ich will Sie und die Umgehung meines Hügels zum Segen setzen und will Ihnen den Regen zu seiner Zeit herabsenden. Das sollen Regengüsse des Segens sein und die Bäume des Feldes sollen ihre Früchte bringen und das Erdreich sein Ertrag sie sollen sicher in ihrem Land wohnen und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin und wenn ich die Ballen ihres Joches zerbreche und sie aus der Hand derer errette, die sie Knechteten. Sie sollen künftig nicht mehr eine Beute der Heiden werden, noch sollen die wilden Tiere des Landes sie fressen, sondern sie sollen sicher wohnen und niemand wird sie erschrecken. Ich will ihnen auch eine Pflanzung erwecken, zum Ruhm dass sie nicht mehr durch Hunger im Land weggerafft werden und die Schmähung der Heiden nicht mehr tragen müssen. So werden sie erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott, bei ihnen bin und dass sie, das Haus Israel, mein Volk sind, spricht Gott, der Herr. Und ihr seid meine Herde, die Schafe meiner Weide. Ihr seid Menschen und ich bin euer Gott, spricht Gott, der Herr. Das Schöne ist, was Gott uns sucht, wenn wir abwegig sind. Dass er uns wieder auf seine Weide führt. Das gilt für alle seine Kinder. Also auf Gottes Verlass. Aber leider nicht immer auf uns Menschen. Die letzten paar Wochen habe ich auch kaum mehr um die Videos gekümmert. Ich hatte ein Video, in dem mein Bruder mir gesagt hat, dass ich vergessen habe, etwas zu sagen. Dann habe ich es mit einem anderen Video korrigiert, was war immer noch im alten Video drin. Ich wusste, dass es richtig ist, das Video zu bearbeiten und nochmal neu hochzuladen. Aber irgendwie war es mir nicht wichtig genug. Ich dachte, dass halt anderes jetzt wichtiger ist. Also ich hatte es vor, es zu machen, aber erst später. Und währenddessen ging es mir auch. Immer schlechter und ich habe quasi ähm, weniger von dem gemacht, was ich eigentlich hätte tun sollen. Ist für Gott war sehr wichtig, das zu machen. Auch wenn ich dachte, das ist erstmal eine Kleinigkeit, die jetzt nicht so wichtig ist. Aber es war falsch, von um mir zu denken. Die Bibel steht ja, wenn wir wissen, was richtig ist, dann ist es für denjenigen Sünde, der es nicht tut. Also es war jetzt nicht etwas, wo mir aufs Herz gelegt war, wie sonst andere Dinge, sondern ich wusste es halt, dass es richtig ist. Und deshalb sollte ich es auch tun. Und weil ich es nicht getan habe, oder halt vor mir hergeschoben habe, ich wollte es ja tun, habe es ja getan, ging es mir schlechter. Ich habe dadurch ja auch kaum noch Videos gemacht, die paar Wochen. Und ich habe auch so aufgehört, auf anderes zu achten. Ich habe vor und hinter meinem Haut, habe ich kein Müll mehr aufgesammelt. Mir war es nicht mehr so wichtig mit der Ernährung. Ich habe einmal was Vegetarisches gegessen, obwohl ich mich normal vegan ernähre. Und ich weiß, wenn mir die Ernährung irgendwie vollkommen egal ist, fast vollkommen egal, dann stimmt was nicht bei mir. Dann läuft was richtig schief dann geht es mir nicht so gut. Mir ging es auch nicht so gut, weil ich nicht mehr die Videos gemacht habe, weil ich bekomme halt auch Freude dadurch. Das ist das, was mir Gott gezeigt hat, dass ich die Videos machen soll. Um Gottes Willen zu tun, das schenkt mir Freude. Und die hat mir dann halt gefehlt. Also wenn du weißt, dass was richtig ist, dann solltest du es auch tun. Genauso ist, wenn Gott dir was aufs Herz legt, mach Lass nicht lange Zeit verstreichen, sondern mach es einfach. Manchmal sind die kleinen Dinge wichtiger, als sie uns erscheinen. Und nachdem ich das Video bearbeitet hatte, da war dann alles wieder im Reinen wieder angefangen, den Müll aufzusammeln. Ich habe meine Wohnung besser geputzt. Ich habe wieder Videos gemacht, verstärkt. Ich hatte wieder Freude dabei. Das war die Kleinigkeit, die mich abdriften lassen hat. Aber Gott hat mich halt immer wieder durch die Dinge aufmerksam gemacht. So etwas falsch bei mir. Also er hat sich um mich gekümmert.